Roulette-Wahrscheinlichkeit für Serien der Spielmöglichkeiten Eine durchschnittliche Roulette-Karriere dauert 40 Jahre. Beobachten Sie jeden Tag im Casino an allen Tischen insgesamt 100 Kugeln und spielen nur 5 Tage in der Woche, sind das in 40 Jahren eine Million Kugeln. Welche Serien der Spielmöglichkeiten werden Sie in dieser mit Abenteuern gespickten Zeitspanne in Ihrem Spielbankleben mit an Sicherheit grenzender Roulette-Wahrscheinlichkeit zumindest einmal erleben? Eine Zahl erscheint als Serie fünfmal in Folge, eine einfache Chance oder die große Serie 23 mal hintereinander. Die 13er-Serie von einem Dutzend, einer Kolonne oder der kleinen Serie werden Sie erleben. Ebenso die 12er-Serie der Off-Long oder eines Kesselsektors mit neun Zahlen. Das Zero-Spiel fällt achtmal hintereinander und das gilt auch für eine sechser transversale Alle Werte sind aus einer Million authentischen spielbank entstanden. Das Spannende, jeder dieser fantastischen Serien kann irgendwann oder sofort erscheinen. Erst nach 40 Jahren oder gleich bei ihrem ersten Besuch in der Spielbank oder im Online-Casino. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist immer gleich.